Jalla heißt für uns... Los! Jalla, oh, Mary, das ist uns schon fettes. <lacht> jalla, Jalla, Rami! Vor mich, Jalla ist... Was bedeutet Yalla für dich? Yalla bedeutet es, zum Beispiel, ich habe einen Freund und er hat einen Termin und ich habe keine Zeit und er sagt mich, Yalla, Yalla, Yalla bedeutet es, schnell. Was bedeutet Yalla für dich? Also Yalla bedeutet so, um, los geht's, oder so, also, vperiod, только vperiod. Yalla <lacht> bedeutet für mich, to etwas Interessantes zu beginnen und something etwas Neues zu lernen. Was bedeutet Yalla für dich? Ja, Jalla bedeutet, dass wenn man einen Termin hat, dann muss man schnell losgehen und dann hat man keine Zeit und sagt man, Yalla, ah. lass uns schnell losgehen. Hi, Yalla means to me a place where I can make new friends. Yalla <laughs> um, bedeutet für mich, was Neues anfangen.